Ducati Panigale Superleggera, das ultimative Motorrad, das man sich halt so im Moment vielleicht vorstellen kann. Ich durfte das Motorrad für euch testen und für 1000 PS. Dieses Video gibt es schon auf dem 1000 PS Kanal und wurde auch schon oft aufgerufen. Heute sprechen wir mal genau darüber, so was so passiert ist nach ein paar Wochen, wenn man mal so ein bisschen runtergekommen ist, wenn man mal ein bisschen cool geworden ist, ob denn die Meinung von so einem Bericht immer noch die gleiche ist. Herzlich willkommen bei 1000 PSTV. Es gibt so Tage im Leben, die möchte ich behaupten, bleiben in Erinnerung. Da gehört so diese Geburt meiner Tochter dazu, die abgeschlossene Berufsausbildung und wenn man eine Ducati Panigale V4 Superleggera in Mucello bei bestem Wetter für euch testen darf. Bleibt dran, da ich glaube, das wird extrem spannend. Ich bin aufgeregt, ich hoffe, ihr auch. Bis gleich. gesehen. Wir haben uns jetzt gemeinsam angeschaut, einfach aus dem Grund, man sieht es mir hier schon an. Jetzt schaut es mal da in meine Gesichtsfarbe und schaut jetzt in meine Gesichtsfarbe. Also das Ganze war schon sehr aufregend. Und ich habe auch einen Kommentar unter den 1000 PS Kommentaren von dem Video gelesen. Der trifft eigentlich ganz gut zu. Das zwar ein kritischer Punkt, aber ich bespreche den kurz und er hat recht. Der Michael Müller hat geschrieben, spricht vielleicht für die Maschine, aber Meindl war meiner Meinung nach Überaufgeregt. Irgendwie war der Schock noch nicht verdaut, dass er die Maschine hätte schmeißen können. Ein bisschen mehr Distanz, seitliche Distanz zwischen Fahren und Bericht, hätte dem Bericht gut getan. Ja, das ist absolut richtig. Und das, ist, das trifft den Nagel auf den Kopf und das kann ich mir auch eingestehen, das ist tatsächlich so. Und ich habe mir jetzt viel Gedanken darüber gemacht, ob denn der Bericht gut war mit dem, was was ich abgeliefert habe oder, oder hätte da, hätte der besser sein sollen. Ähm, und ich habe mir jetzt wirklich die ganzen letzten Tage Gedanken darüber gemacht. Ähm, falls du das, den Bericht und das Video noch nicht gesehen hast, äh, unten in den Kommentaren, in, in der Beschreibung ist auf jeden Fall der Link zum Video zum 1000PS-Kanal. Das sollst du auf jeden Fall anschauen, ist wirklich interessant. Das ist ein brutales Motorrad. So, und jetzt habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, stimmt denn das, was ich da gesagt habe? Und das ist natürlich wichtig, ja, ich kann natürlich keinen Bericht machen, der nicht stimmt oder da, wo Dinge sind, da, wo ich im Nachhinein gezweifelt hätte, naja, das war jetzt Bockmist, ne. Ähm, und ich habe wirklich gesucht und, und, und mir Gedanken darüber gemacht und ich muss sagen, ich habe jetzt keinen signifikanten Fehler gefunden, den ich gemacht habe und ich habe jetzt, ähm, ich war nicht hundertprozentig zufrieden damit im Nachhinein, ist auch klar, musst dir vorstellen, ich komme dorthin, bin einer von acht Journalisten, es gibt genau zwei Motorräder und du darfst acht Runden, acht Runden mit dem Motorrad fahren, acht. Und in diesen acht Runden musst du alles im Kasten haben, dann musst du überlegen, was, wie fühlt sich an, wie spürt sich das an, wie ist die Leistung, wie ist die Bremse, wie ist das Fahrwerk, das ist nicht so einfach. Und jetzt musst du natürlich daraus einen guten Bericht machen, der einerseits kritisch ist, andererseits aber auch ehrlich ist, absolut ehrlich aber natürlich auch die Qualität des Motorrads hervorhebt. Und man dass das Motorrad eine hohe Qualität hat, darüber braucht man nicht streiten. Aber es gibt es natürlich auch so die ein oder anderen Kommentare, dass das Motorrad nie im Leben 100.000 Euro wert ist oder was, wie kann ein Motorrad 100.000 Euro wert sein? Das hat technische Hintergründe, wenn du alleine so eine Gabel oder so einen Motor kaufst, dann kostet es irrsinnig viel und wenn du das Motorrad in einzelnen Teilen zusammen kaufen würdest, also sprich, du würdest das Chassis kaufen, den Motor, die, die Schwinge, das die, die Federbein, ne? wenn du das alles zusammenstecken würdest, dann wird das Motorrad wahrscheinlich 200.000 Euro kosten und nicht 100.000 Euro. Also das ist ein Unterschied, weil natürlich Ducati, wenn die sagen, sie bauen 500 Stück, dann brauchen sie 500 große Kühler, sie brauchen 500 Felgen, sie brauchen, sie brauchen 500 Motore. Das heißt, durch die Menge wird das Ganze günstiger, somit können sie es für 100.000 Euro verkaufen. Wenn du jetzt alle Teile einzeln zusammensuchen würdest, dann würden 100.000 Euro nicht reichen. Das ist einfach so, das war bei der BMW HP4 Ray schon genau das gleiche. Ähm, von dem her, ja, das Motorrad ist sein Geld wert und ja, mein Bericht hätte, äh, wenn ich die Videos nicht zu dem Zeitpunkt gemacht hätte, äh, hätte ich vielleicht ein bisschen detaillierter oder ein bisschen sauberer noch erklärt. So habe ich ein paar Sachen mehrfach gesagt oder ähm, auch komische Sachen gesagt, wie zum Beispiel sowas. Ich muss mal kurz raussuchen, weil das war echt witzig, was ich da eigentlich gesagt habe. Ich glaube irgendwo bei Minute 15. Immer, wieso haben sie hier nicht gemacht? Das verstehe ich nicht ganz. Ich hätte mich gefreut, weil hätte ich mich in dieser Zeit sofort mehr aufs Fahren konzentrieren können, aufs Bike und nicht wie ich den besten Knieschluss finde, weil das hier einfach nach wie vor auch ob, auch bei der Superleggera schwierig ist. Superleggera heißt so viel wie leicht, das Motorrad hat 152 Kilo, in der Race-Version mit der Auspuffanlage mit 234 PS und ich kannst, du kannst dir vorstellen, das Motorrad fährt, wenn du es artgerecht bewegst, wie ein Fahrrad. also Es fühlt sich enorm leicht an bei Geringen Geschwindigkeiten, vor allem hier oben, das sind so Wechselkurven, Paso Schikanen. Wer Mugello kennt, der weiß, wovon ich rede. Ähm, andererseits hast du hier aber eine extrem lange Gerade mit einer, mit einer, mit einer Kuppe drin, wo du mit, ich habe gar nicht auf den Tacho geschaut, 6. Gang, Vollgas, also du bist irgendwo bei 300 km/h, kommst du über die Kuppe. Und da will ich kein flexibles Motorrad, da will ich ein stabiles Motorrad. Und, und da kommt halt die Aerodynamik wirklich ins Spiel. Ich denke, dass diese Kombination, diese, dieser Kompromiss an ich krieg hier da was, was ich hier nicht krieg, aber dafür kann ich was machen, um das zu kriegen und trotzdem das zu haben. Das ist so diese, Kom äh, diese Kombination, was Ducati hier. Äh What the f, was habe ich denn da? Also, ne? Ähm, das, ich krieg hier was, was ich da nicht habe und trotzdem um das zu kriegen, also im Endeffekt. Da haben mich viele drauf angeschrieben, was, was, was soll denn das bedeuten, was war denn das für ein Deutsch? Also. Ich habe damit sagen wollen, der Kompromiss des Motorrads, ein Motorrad, um vorwegzugreifen, ein Motorrad ist immer ein Kompromiss. Das heißt ein fahrwerk -Setup oder nicht anders. Ein Superbike ist tendenziell ein schnelles Rennmotorrad und ein Superbike ist ein unkomfortables Reisemotorrad. Ein Reisetourer ist ein komfortables Reisemotorrad, aber eher das schlechtere Rennmotorrad. Das heißt nicht, dass man nicht mit der Reisetour auf die Rennstrecke mal fahren kann. Kann man natürlich. Haben viele bewiesen, auch von euch. Aber es ist tendenziell nicht das Beste dafür. So. Und genauso ist es beim Motorrad, das in dem Bereich gut ist. Also ein Superbike ist nicht immer das gleiche Superbike wie ein anderes Superbike. Und jedes Superbike hat seine Raffinessen und seine Vor- und Nachteile. Und genauso, was das Setup und das Gefühl von einem Motorrad anbelangt, ist immer unterschiedlich. Und das heißt, ein fahrwerk Setup, es gibt somit kein perfektes Fahrwerk-Setup. Das ist fakto unmöglich. Das, das existiert nicht. Ne? Das heißt, ich muss ein fahrwerk Setup machen, das mir zum Beispiel in Handlingskurven, in vielen schnellen, engen, langsamen Wechselkurven, also schnell umlegen, aber langsamer Speed, ein agiles Motorrad ist. Ähm, wenn ich eine Rennstrecke habe mit vielen Wechselkurven, dann brauche ich ein agiles Motorrad. Wenn da aber ein eine schnelle Passage dabei ist, da wo ich aber auch leichte Kurven drin habe, in schnellen Passagen, dann will ich ein stabiles Motorrad, dann will ich kein wackeliges Motorrad. Das heißt, da ist ein Widerspruch drin. Das heißt, es sind zwei Pluspole von einem Magneten, die sich nicht anziehen, sondern die verschieben sich. Ne? Und genau so ist es eigentlich im Mugello, weil im Mugello brauche ich in diesen ganzen, wo wir gefahren sind, ne? brauche ich in diesen ganzen Wechselkurven schnelle Wechselkurven mit weniger Geschwindigkeit, aber schnell Wechsel brauche ich ein agiles Motorrad. Auf der Ziel, wo ich zum Beispiel mit über, naja, das, das, das sind schon irgendwo 300 kmh, wo ich da ankomme, ich suche mal eben kurz die Stelle raus, ich hoffe, dass ich es jetzt auf die Schnelle wieder finde, ähm, da wo ich mit, mit über 300 kmh ankomme, ich finde es jetzt gerade nicht, ist ja egal. Da kommt eine Kuppe, da komme ich mit über 300 oder knapp 300 km/h an und da brauche ich ein verdammt nochmal stabiles Motorrad. Weil wenn da das Motorrad anfängt zu, zu schlingern, zu wackeln, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das, das ist extrem unangenehm. Und das wäre aber so. Das heißt, ein normales Motorrad müsste ich jetzt insofern bei diesen Wechselkurven, bei den dynamischen Kurven eher ein bisschen störrischer, ein bisschen stabiler machen, damit ich an der Passage der Rennstrecke ein stabileres Motorrad kriege. So, und das ist genau das, was Ducati mit dieser Ultra-Lightera, Entschuldigung, geschafft hat, dass sie ein extrem agiles Motorrad in Wechselkurven kriegen, aber durch die Aerodynamik dieses Motorrad bei hohen Geschwindigkeiten runterholen, auf Deutsch gesagt. Also runterholen, insofern in die Feder setzen, damit es wieder stabil wird. Und das ist nur anhand der Aerodynamik möglich. Wenn die Aerodynamik, sprich diese Wings, die manche so als so hässlich bezeichnet haben, ich finde es egal, äh, wenn die nicht wären, dann wäre das Motorrad so wie es steht, unfahrbar. Dann müssen Sie ein anderes Setup wählen, das stabiler ist. Dann hätte es aber nicht so ein gutes Handling in den Wechselkurven. Und das ist dieser Kompromiss, den ich damit beschreiben wollte. Und das ist phänomenal. Da gibt es meiner Meinung nach nichts, was diese Kombination an Kompromiss so gut auf den Punkt bringt. Überhaupt nicht. Sondern haben wir natürlich auch ein paar Stellen dabei, wo viele sagen, ja, warum flattert da das Vorderrad so? Schauen wir uns mal kurz an. So, das ist nichts anderes, ihr habt es gesehen, Ich habe so eine leichte Lenkerbewegung gesehen. das ist nichts anderes als der Hinterreifen rutscht. Das ist ein leichter Slide, ich ziehe aus der Kurve raus, das Vorderrad wird leicht, das Hinterrad fängt an leicht zu sliden, leicht nach außen zu gehen und dann regelt die Elektronik. Und die Elektronik sagt mir, weil ich bleibe am Gas und die Elektronik sagt, mm, mm, mm, mm, mm, wir machen dir das Gas zu. Das heißt, es, spricht, es sieht immer leicht so aus, zack, zack, zack, zack, ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Leistung, ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Leistung, minimal. Und dann passiert, dass sich das Motorrad minimal eindreht. Und dann ist es ein leichter Drift, der immer wieder kontrolliert wird und dann fängt der Lenker an so zu wackeln. Hätte ich da im dritten Gang nicht Vollgas gegeben, wäre das nicht passiert. Dann wäre der Lenker gerade gewesen. Also das ist der Hintergrund dafür, warum sich der Lenker bewegt. Wenn ich das in zwei Gänge höher gefahren wäre, hätte ich nicht so viel Wheelspin gehabt, hätte ich keinen Drift gehabt, wäre es auch nicht gewesen. Oder wenn das Vorderrad nicht so stark entlastet gewesen wäre, wäre es auch nicht. Das ist bei jedem Motorrad so und das will ich beim, äh, beim Motorrad, das, das agil ist will ich das, weil lieber rutscht das Hinterrad beim Rausbeschleunigen, als wenn man die Vorderachse wegklappt. Das ist halt richtig scheiße, wenn die Vorderachse wegklappt, deswegen will ich, dass das Hinterrad leicht übersteuert. In dem Moment, wo ich, das kann ich kontrollieren, ein Übersteuern des Hinterrad kannst du kontrollieren, eine verrutschende Vorderachse ist, ne, ist Geschichte. Also von dem her ist es ein richtig wichtiges Thema, dass das so agil ist und das macht auch meine R1, die lenkt, lenkt ganz genauso. Also von dem her, ähm, Absolut, absolut richtig. Ich hätte im Nachhinein nichts anderes gesagt, Kritikpunkt habe ich nach wie vor immer noch den gleichen, dass ich einfach der Meinung bin, dass das Motorrad ähm, von, der, von, der, von, der, von der Ergonomie her, zwar jetzt für einen großen Typen, also ich bin jetzt nicht gerade klein, ich bin 1,80 Meter, ist das, ist das okay, ist das eigentlich, ich habe sogar mehr Platz, möchte ich jetzt behaupten, als wie auf, der, auf meiner Yamaha habe ich mehr Platz. Das ist ein Riesenbike Bike eigentlich. Ne? Also ich als relativ großer deutscher Fahrer habe da Platz drauf. Als deutscher Mensch, also wir Deutschen sind ja größer als die Italiener. Äh, da haben die schon ein bisschen mitgedacht. Und wenn du dann Italiener drauf sitzen siehst, dann denkst du ja, puh, der verschwindet ja direkt im Motorrad. Also Platz ist hier gut, aber das kreide ich jeder Panigale an. Der Tank ist einfach zu klein für mich. Ich möchte gerne einen größeren Tank. Und wenn man zum Beispiel ähm, die Superbike WM anschaut, die haben die auch andere Tanks haben andere tanks damit sie A, vermutlich mehr sprit fahren können b aber auch bessere knieschlüsse haben und das ist hier eher naja und man ist hier ein bisschen geneigt sich am lenker festzuhalten Das heißt, schaut man jetzt sieht man jetzt zum beispiel hier auf dem auf dem bild dass ich das hier auf dem ähm, 1000 bs testbericht ist den könnt ihr euch einmal durchlesen verlinke ich auch unten in der beschreibung ähm, äh, dann sieht man durchaus, wer meine Bilder kennt, der sieht, dass ich vom Oberkörper her normalerweise viel entspannter bin und da habe ich mich festhalten müssen, damit ich nicht vom Motorrad falle. Und das ist so typisch, wenn ich Panigale fahre, dann habe ich immer solche Unterarme, ne? weil ich mich immer da ein bisschen festhalten muss, weil ich da nicht richtig grippen kann. Und das kann ich auf der Kava gut, das kann ich auf der Yamaha gut, das kann, die BMW macht das übrigens auch sehr gut, die S1000 S1 Doppelerde neu, da ist Knieschluss, Ergonomie ist perfekt. Das ist hier ein bisschen... Mmh, mmh. Mmh. Da denke ich mir, wieso haben sie bei der Superleggera nicht, nicht ähm, mehr investiert in den Bereich, weil es eh schon so viel kostet hat, ob es jetzt auch noch eine andere Tank habe aber ich denke, dass sie das einfach nicht sehen, obwohl ich es den Ingenieuren immer wieder sage. Also von dem her, aber ich bin wahrscheinlich der Einzige, dem das so wirklich so bewusst auffällt und das ist für mich ein Riesenfaktor. Wenn ich mich auf dem Bike nicht so hundertprozentig wohlfühlen kann, weil der Schluss nicht passt, weil der Kontakt zum Bike nicht passt, dann kann ich nicht vernünftig fahren, dann bin ich nicht so frei, wie ich normalerweise hätte sein können. Und das ist der Kritikpunkt, den habe ich aber auch geäußert, habe ihn jetzt nur ein bisschen nochmal umfassender erklärt, für alle, äh, auch Kritiker da draußen natürlich, logisch. Ne? Ansonsten war natürlich der äh, viel, viel ist, da freue ich mich natürlich, dass... Ähm, dass alle äh, positiv darauf reagiert haben. Es kamen auch so Fragen wie, was das Leerlauf- oder Standgeräusch ist, Standgeräusch von dem Bike. Ganz ehrlich, ähm, das ist, ja, wie schon viele geschrieben haben, auch, viele werden sich das Bike kaufen, werden gar nicht fahren damit, leider. Es ist halt auch irgendwo eine Wertanlage. Ich, wenn es mir kaufen könnte, ich würde damit fahren. Äh, Ducati, wenn es mir nochmal eine geben würde, würde mich richtig freuen, da mal auch länger zu fahren. Wird nicht passieren. Dafür gibt es zu wenig. Aber egal. Lest euch den Testbericht nochmal durch. Und les, schaut euch das Video nochmal an. Ich war nervös und ich war aufgeregt und ich war auch total am A. Ah. Also wirklich war schon, man sitzt da zum Beispiel, da bin ich gerade reingekommen und habe die, die Kamera im, im Selfie-Modus in der Hand gehabt und ich zeige euch das mal kurz. So, mir fehlen leider noch ein bisschen die Worte. Äh, um zu berichten, das ist RAW ohne, es ist, es war abartig, leider, so, das hast du mal gesehen, das ist raw, also das ist wirklich so, wie es wie halt ist und das soll man auch sehen, das waren nur acht Runden, acht Runden, ich meine Mugello ist jetzt nicht so meine Hausstrecke, da bin ich schon ein paar Mal gefahren, aber ich kenne sie nicht so richtig gut, das ist nicht wie Pannonia oder Slowakia oder Brünn, es ist halt so immer wieder, da bin ich noch nie so richtig schnell gewesen, ich bin noch nie so richtig viel gefahren dort, egal. Äh, dann das Bike natürlich, das ist irrsinnige. nur zwei Motorräder auf der Strecke Ducati mit Mugello, wir sind da ganz alleine, ne? Und, und das war natürlich, es war heiß wie Schwein. Ähm, dann hatte ich Deinese Lederkombi an, den ich von Deinese zur Verfügung gestellt kriegt habe. Nickelnagel neuer Lederkombi, neue Schuhe. Jeder weiß, wie anstrengend das ist. Kam alles ein bisschen zusammen und dann sieht es genau so aus. Und das ist natürlich krass, aber ich habe da das Beste draus macht. Meiner Meinung nach, ich hätte im Nachhinein ein bisschen ruhiger geredet und auch ein bisschen sorgfältiger manche Sachen erklärt, aber im Summa summarum, wäre genau das Gleiche rauskommt, aber so war es absolut authentisch und ihr habt es gesehen, ich habe mich da nicht verstellt, sondern das war einfach Fakt so wie es war, nichts anderes. Ne? Und ihr sollt euch, falls ihr das nächste Mal auf jeden Fall anschauen. Gut. So, das war's von der Ducati-Seite. Wir haben noch, ähm, ich hab noch eine Neuigkeit für euch, und zwar ähm, 2D-Data-Recording. habe ich ja das Video gemacht äh, bezüglich äh, meiner Yamaha. Ich habe mit 2D-Data-Recording Kontakt gehabt, also ich darf das 2D-Data-Recording jetzt noch länger behalten. Wir tun ähm, äh, noch mehr Videos machen, noch mehr Berichte mit Bremsdrucksensor etc. Äh, Ingenieur Christian Unger von Ja tut mit mir zusammen äh, mal wirklich zwei Tage exklusiv testen. Da nehme ich einen Kameramann mit, ähm, vorausgesetzt, der hat Zeit, weil der ist leider jetzt momentan in der Bundeswehr. Wenn du mit der Kamera gut umgehen kannst, schreib mir gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse ist immer in meiner Homepage verlinkt. Ähm, dann könntest du da gerne mit dabei sein. Also wäre ich offen für alles. Äh, Freue ich mich richtig drauf, dass 2D da, die waren sehr zufrieden mit meinem Bericht über das System. Und... Ähm, ja, dann, dann gehen wir da die Geschichte weiter und da freue ich mich richtig drauf, also dass wir da auch weiterhin verbessern können. Ich fahre jetzt, jetzt gleich, im Anschluss fahre ich nach Brünn, habe Instruktionen, werde aber auch mal selber fahren und dann schaue ich mir das Setup an von der Yamaha, das wir ja in Rijeka abgestimmt haben, ob das jetzt so ist, wie, ob das jetzt so passt, wie es in Rijeka gepasst hat, ob es in Brünn passt, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Sage ich jetzt mal so, wird nicht hundertprozentig passen, aber ich habe den Vorteil, ich habe das zweite Data Recording. Dann habe ich hier meinen USB-Stick, den darf ich übrigens nicht vergessen. Den stecke ich ins Motorrad ein, fahre unter Unger Christian. Äh, der tut sich dann mit dem Teamviewer auf mein Laptop verbinden und schaut sich die Daten an. Sprich, das kann man machen, Auch man braucht quasi keinen Data-Ingenieur vor Ort, sondern der kann zu Hause oder in seinem Büro sitzen und kann sich deine Daten anschauen und kann dann, dann sagen: Mach mal Zugdruck, Federverspannung, mach mal dies, mach mal jenes. Sehr spannend, inwiefern das funktioniert. So, dann habe ich noch was Neues. Ich habe zum Beispiel speziell für die Einsteiger unter euch auf der Rennstrecke was äh, was rausgeflaschelt, auf Bayerisch gesagt. Ähm, ich habe viele Einsteiger, die zu mir auf Events kommen zum Coaching und ich habe festgestellt, dass so dieses zwei, drei Tage am Stück im Kreis fahren. Ähm, relativ unproduktiv für Einsteiger ist, weil sie es körperlich und auch konditionell und, und, und, und konzentrationstechnisch gar nicht erst schaffen und relativ wenig hängen bleibt bei manchen, die nicht, nicht so die körperliche Fitness auch haben, die man auch gar nicht mitbringen kann, weil das ja ganz andere Fitness ist. Und deswegen habe ich jetzt speziell dieses, ähm, dieses Rookie-Einsteiger-Training, das am 29. bis 30. August in Hockenheim äh, beim Speer, da bin ich mit einem zweiten Instruktor dort, wir machen das zusammen, maximal 10 Teilnehmer, quasi ein Instruktor, zwei Gruppen und das Ganze kostet 890 Euro inklusive im Tag 1 mit Pitbike fahren, Schräglagentrenner fahren, viel Theorie, viel Vorbereitung für die Rennstrecke, viel Know-how, das man wirklich braucht, um vernünftig zu fahren und erst am zweiten Tag gehen wir auf die Rennstrecke und fahren dann die geführten Turns und machen Rebriefings, Kameraaufnahmen etc. Und dann schauen wir uns das genau an und machen wir da vernünftige Rebriefings, damit da auch jeder was lernt dabei. Ja. Also das ist, denke ich, so ein effektiveres effektiveres Training. Es sind leider nur noch zwei Plätze frei, also wer schnell ist, kann sich noch anmelden. Link unten in der Beschreibung. Ich habe zehn Plätze vorhanden und allein mit den Bestandskunden, die ich schon kannte, habe ich schon acht Plätze quasi, sind schon verstrichen, mehr oder weniger. Da gerne mal reinschauen. So, das war's von mir soweit, ich bin jetzt gleich am Weg nach Brünn, äh, der Sprinter ist eingeladen, schaut euch das 1000 PS Video an, lest euch den Bericht durch, den ich im Übrigen komplett selber geschrieben habe, ähm, da sind auch die Bilder dabei, also das sind die nacken Wahrheitsbilder von mir, äh, da ist nichts geschön und so, da sind auch Bilder dabei, die, die ich zum Beispiel nicht gepostet hätte, sowas zum Beispiel, ich weiß nicht wo das war, war halt nicht so schnell, ist halt nicht so schräg. Ähm, auch die technischen Bilder hier beim Beschleunigen und so, also könnt ihr euch alles mal reinziehen, ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, ähm, was ihr von dem Bericht gehalten habt, auch dass ich hier jetzt nochmal kurz ein Statement dazu abgebe, äh, einfach damit ihr vielleicht seht, ey, was, was, was, was sagt denn der meinung über seinen eigenen Test und ich bin im Nachhinein bei ein paar Sachen, bin ich, naja, da hätte ich was anders sagen können oder noch mehr Details, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Und ich denke, 1000 PS und Ducati waren auch zufrieden und die meisten Zuschauer waren auch zufrieden, bis auf den 44, 46 Dislikes bei knapp 40.000 Aufrufen. Das könnten aber auch Leute sein, die sagen: Scheiß Motorrad. Also, das war's von mir. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.